ganz klassisches Beispiel, schaut euch am Anfang die URL an, ähm, wer wird da genau genannt, guckt euch das Impressum an, wer steht im Impressum, schaut euch den Autorennamen an, ist der Autor, die Autorin anonym? Ähm, das sind, glaube ich, sehr gängige Beispiele, ähm, ihr könnt euch auch über die Google Bilder Rückwärtssuche anschauen, in welchem Kontext sind Bilder, die in dem Beitrag benutzt werden, schon mal anderweitig benutzt werden. Ihr könnt Videos überprüfen. Auch dafür gibt es entsprechende Tools, in dem Fall von Amnesty, ähm, um zu schauen, in welchen, in welchen Kontexten wurde dieses Video schon mal verwendet. Ähm, meistens beziehen sich diese Artikel auch auf Quellen. Ihr könnt auch das googeln und zum Beispiel sagen, wenn die schreiben im XY-Artikel der Zeitung XY wurde geschrieben das, dann könnt ihr auch das relativ einfach durch googeln nachprüfen. Stimmt das denn? Ähm, Klassisches Beispiel ist sich auch anzugucken, von wann ist denn dieser Artikel überhaupt, ist der vielleicht schon sehr alt, von wann sind denn diese Bilder, von wann sind denn diese Videos, ähm, was suggeriert die Überschrift. Manchmal handelt es sich um Clickbaiting-Überschriften, aber der Inhalt ist ein ganz anderer. Ähm, das heißt, gerade wenn ihr zum Beispiel in eurer Timeline nur eine Überschrift oder einen Teaser seht, dann guckt euch wirklich nochmal den Text an, bevor ihr ihn teilt. Ähm, ich denke, das sind so ganz einfache Beispiele, wie ihr damit umgehen könnt.